Das ist ein Ort auf Mallorca, wie das Café am Rande der Welt. Man kommt zu sich selbst und findet seinen Zweck der Erfüllung, wonach man ständig sucht. Es ist mehr als nur eine Fitnesswoche. Man findet wunderbare Frauen, man findet wunderbare Persönlichkeiten und hilft denen und hilft sich selbst bei der Entfaltung der Persönlichkeit. Kommt her, ihr findet hier nicht nur die Ruhe, ihr entflieht euch nicht nur den Alltag sondern ihr findet euch selbst. Ihr findet, warum ihr hier auf der Welt seid und eure Bestimmung. Ich habe es. Ich habe sehr lange danach gesucht, ich habe es gefunden. Frauen, ihr seid alle mehr wert. Kommt hier. Na, es ist Fitnesswoche. Wir haben es vergessen, dass wir Fitness gemacht haben. Wir haben Spaß gehabt. Ich habe gelacht. Ich habe Tränen gelacht. Also, Muskelkater und Muskeln sind vom Lachen. Na, Larissa, eine ganz, ganz wunderbare Frau, und da haben wir einiges zu verdanken. Super tolles Essen, super tolle Atmosphäre. Ihr werdet es nicht bereuen.